Bisschen anders sieht's aus mit den urheberrechtlich geschützten Daten. Das ist immer wieder so ein Streitfall. Ähm, ein ganz besonders schöner Streitfall ist dieser hier. Wer von euch kennt denn das Glyphosat-Gutachten?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 So, und dann gibt's noch, das ist so die Nonplus-Ultra-Stufe, das Transparenzgesetz. Das heißt, dass die Behörden nicht nur auf Anfragedaten rausgehen, sondern tatsächlich zentrale Daten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 Schwer zu sagen, ich überlege gerade, also ich finde es immer wieder, ich finde es spannend, von was alles Daten erhoben werden, ich finde so eine total spannende Anfrage, die ich eigentlich immer wieder habe, wo ich mich so frage, okay, was macht das irgendwie besser? Das ist, was, also ich glaube, auch so eines der Lieblingsprojekte von Thomas Tursik aus Berlin, dass er immer wieder die Vornamen und die, die, die Häufigkeit der vergebenen Vornamen anfragt und daraus dann spannende Sachen macht, wo ich mir denke, so okay, was soll ich denn jetzt mit Namenslisten anfangen? Und dann so, ah, okay, so kann man das umsetzen oder solche Sachen. Oder zum Beispiel, was mich auch ziemlich überrascht hat, was ja eigentlich logisch ist, aber so ein Baumkataster, natürlich wissen die Städte genau, welche Bäume wo stehen. Aber das dann mal zu sehen und zu sagen, okay, diese Datensätze gibt es, finde ich immer wieder beeindruckend. Also so lustig fällt mir jetzt nichts ein, aber ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich mir denke, so okay, da sieht man erstmal, was heißt eigentlich dieses Daten sind überall eigentlich, weil ja alles irgendwo gerade so landschaftlich vermessen ist. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Noch Fragen? Okay, dann würde ich sagen, Spaß beim Weiterarbeiten.